Hallo, hey willkommen zum Weihnachtsspecial. Jeden Tag ein Video und hier sogar noch die Lene Weihnachtssee. <lacht> a man without a name Like a song without a frame. That's how I feel without you Like a door without a key Like a wave song without a frame. I don't know how else to explain. Wunderschönes. Josie, here hier kann man wunderbar. Ich stelle mir hier die Haken vor, die hier so runterhängen und die Haken schiebt sie hier so entlang und dann kommt dann hier so eine Menschenleihe nach der anderen vor. Nee. In dem ersten Teil bei den Laufbahn sieht man halt eben, wie alles mögliche, was man halt eben runtergeschreddert hat, von Weizen halt eben hier entlang läuft. Und hier sieht man die äh, kleine Azubi-Stelle für Schornsteinfächer, die auch wir, die schon beim kleinen Schornstein angefangen haben zu lernen. Dieses Rohr muss man wieder hier putzen werden. Freiwillige können sich hier bereitert lernen. Ich weiß natürlich nicht, was es ist. Äh, unser Bauer, der steht oben, wollte demnächst nicht mit hier runterkommen mit dem kleinen, eng schmütteligen Keller. Zudem, ja ja, hier saß Uli Höhnis im Gefängnis. Das war sein Gefängnis hier. Und der musste die Rohre putzen. Wir haben nämlich äh, bei dem kleinen Schornstein, was wir da hatten, Uli Höhnis hier eingesperrt und haben BVB auf Kleber, direkt in diesen kleinen Schornstein gemacht Und er muss halt eben drei Jahre lang versuchen, das Haus kratzen. Nachdem er es geschafft hatte, wurde er dann freigelassen. Nicht herzaubern. Hier haben wir Mani Manuska. Ja. Unseren Helden, unseren Foxer, unsere legendäre Legende. Kurze zur Info, ähm, das wurde hier alles zu so DDR-Zeiten und zu LPG-Zeiten noch genutzt und, äh, dieser scheiß Ast, der wackelt hier vor mir an der Schnauze herum, <lacht> wir Wahnsinn. Und, ähm, ja, das ist nach der, nach der Wende, nach x Jahren, dann irgendwann mal stückgelegt. In fünf Jahren ist ja dann alles runter. So, geführt. So, ich würde sagen, Manuschka, äh, Unsere Frau, die wir heute auf, den, auf der Straße gefunden haben, sagen Bye-bye. Oh. <lacht> Alter!